Ja, Herr ihr seht den Freunde fürs Leben, Bartok Teil 2 mit Sammy Deluxe, das Assoziationsspiel. Ich sag dir jetzt einen Begriff und du reagierst spontan drauf. Ja, hoffentlich sind es keine Namen von Gangster-Rappern. <lacht> <lacht> so machen die das in den Radiosendern immer. Weißt dann du, genau, so denken die, ja, da kriegen so. die die Skandalmeldung <lacht> so. <Ja>. Bushido. <lacht> nee, keine Angst. Die, die haben wir komplett rausgelassen. Stattdessen ganz harmlos. Der erste Begriff ist äh, Musik. Ähm, boah, Input, Output, Leben, Tod, Yin-Yang. Also für mich ist Musik, glaube ich, echt all das. Himmel, Hölle. Äh, Musik ist das, was, glaube ich, für mich der rote Faden durch alles ist und alle Seiten auch abdeckt. Sehr gut. Ähm, Familie? Familie, für mich. So, nicht ganz so einfacher Begriff, ich glaube einfach Leute, die man liebt, klar auch Blutsverwandtschaften, aber ich habe schon, ja, ist für mich nicht so leicht definierbar, aber ich glaube wirklich am, am Ende so für mich sehr viel Leute, die man sich selber aussucht, sich seine eigene Familie macht, so einfach Menschen, die einen inspirieren, Menschen, die einem mehr Gutes wollen als Schlechtes, Menschen, wo das Geben und Nehmen Verhältnis auf Augenhöhe ist. Hamburg, Hamburg Homebase, wo immer irgendwie ein großer Teil meines Herzens schlagen wird. Ich bin nicht mehr so viel da, wie, wie ich mal war. Äh, ich finde, man muss auch immer, so, ich finde, man, man darf Lokalpatriotismus haben. Man muss auch immer gucken, wo man gerade mehr, weißt du, vielleicht kriegt oder so. Ich bin jetzt nicht so ein pauschaler Lokalpatriotist, sondern habe Hamburg immer viel gegeben und zu Zeiten auch genommen und ähm, und habe glaube ich, ein gutes, ein gutes Band für immer mit Hamburg, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich voll zu super viel Prozent über Hamburg definiere oder so. Okay, Selbstbewusstsein? Ja, haben wir vorhin schon drüber geredet in der ersten Folge. Also für mich Selbstbewusstsein auf jeden Fall, nicht äh, dieses Brust raus, sich toll fühlen, sondern wirklich sich bewusst sein. Wo man gerade ist, wer man gerade ist, wie man gerade ist, was man gerade ist und warum man auch vielleicht gerade ist, was man alles ist, das ist für mich Selbstbewusstsein. Für mich ein wichtiger Teil meines Lebens und Jobs auf jeden Fall. Nächster Begriff ist äh, Krise. Ist, äh, Ansichtssache. Ja, mein, ein, eines Wort, ein Wort, was ich dazu sagen würde. Krisen kann man immer. Man kann so viele Sachen sich zu Krisen machen und, äh, und kann aus Krisen aber auch extrem wachsen, lernen und gehört auf jeden Fall zum Leben einfach dazu. Es gibt viele Krisen. Ähm, nächster Begriff ist Lebenstraum. Für mich auch so ein wachsendes Wort. Also ich glaube irgendwie lebe ich meinen Lebenstraum und ich glaube trotzdem, dass ganz normal ist, dass jeden Tag neue Puzzlestücke dazukommen. Und, oder andere vielleicht wieder weggehen. Das so. ist auf jeden Fall irgendwie so ein liquides Konstrukt, finde ich. Erfüllung? Eigentlich ähnlich wie bei Lebenstraum ist irgendwie sowas. Was bei mir habe ich auch viele Lieder darüber geschrieben. Oftmals so dieses Wollen ist dann geiler als es Haben am Ende. so. Das heißt, die Erfüllung ist oft bei mir nicht so, wenn ich denke, okay, die Reise soll jetzt von A bis Z gehen, dann ist Z oft nicht die Erfüllung. Sondern oft dann schon wieder, dann, dann muss schon wieder was ganz Neues, sind schon wieder ganz neue Pläne da oder so. Ich glaube, die Erfüllung ist bei mir auch immer einfach so, dieses sich Sachen vornehmen und es dann einfach machen. Und währenddessen hat man Momente der Erfüllung. Das Endresultat ist selten die Erfüllung. Jetzt sehe ich, ich habe hier noch zwei Begriffe auf der Uhr. Wir können aber eigentlich einen draus machen, indem man beide kombiniert. Und zwar. Freunde fürs Leben und Freestyle. Hm. Ja, stimmt. Also ähm, ich habe ein paar Freunde tatsächlich, die glaube ich fürs Leben sind. Aber ich bin wirklich ein großer Verfechter von so einem ausgeglichenen Geben und Nehmen Verhältnis. Und das ist auch teilweise oft in der Position, wo ich bin, nicht so leicht, weil ich irgendwie extrem automatisch irgendwie viel gebe und und irgendwie, ich glaube, es ist so ein bisschen das Gleiche wie, wie bei Familie mit mir. So. Das ist so, Freundschaft ist irgendwas sehr, sehr Liquides, so irgendwie, was so seine, seine Phasen hat. Und ich bin jetzt, also es gibt so viele Leute, die sich so krass darüber definieren, dass sie so sagen, so ihre Werte und Familie und Freunde so. Und, und ich finde, das sind oft keine coolen Leute. Das, also ich tue mich ein bisschen schwer irgendwie, wenn ich so so, so, so ein krasser Verfechter von Familie und Freunde sind das Wichtigste, fühle ich mich immer ein bisschen wie so ein Pathos-Typ. So. Weil irgendwie schon super viel in meinem Leben passiert ist, weil ich das einfach für mich gemacht habe. Und darum, dadurch haben aber auch Familie und Freunde oft sehr viel profitiert an Erfahrungswerten und an Erweiterung ihres Kosmoses. Deshalb. Ja. Und Freestyle ist für mich eh eigentlich mein ganzes Leben. Ist irgendwie Am Ende, obwohl ich super viel denke und glaube ich auch ein guter strategischer Denker bin, sind dann doch am Ende alle Entscheidungen mehr Bauchgefühl geprägt also, und, äh, und auch zum wirklich faktischen Thema Freestyle ist auch was, was ich ja immer schon gemacht habe als Rapper und auch jetzt viel mehr wieder mache. Letztes Jahr waren wir auf Freestyle-Tour, dieses Jahr haben wir auch noch drei Dates, David P., Roger Reckless und ich mit einer Band Tribes of Jesus. und das ist auch das allerkrasseste, was man machen kann, zwei Stunden Konzert geben und selber vorher nicht wissen, was passiert. Die Leute wissen nicht, was passiert, wir wissen nur, welche Beats kommen. Und haben ein paar Refrains und alle Strophen sind komplett gefreestyled. Und das ist auch irgendwas, was mir jetzt gerade im letzten Jahr, weil ich ja das Unplugged gemacht habe, ja. was so das durchorganisierteste, durchgetaktetste Ding ever war, was ich gemacht habe. Und dann im gleichen Jahr eben, also eigentlich genau kurz nach der richtigen Aufzeichnung des Unpluggeds, dann auf Freestyle-Tour gegangen und einfach echt jeden Abend auf die Bühne gegangen und wusste nicht so, okay, vielleicht wird es richtig grandios, vielleicht war ich hart, weil manchmal, weißt du, fällt einem einfach auch nichts Schlaues ein. Oder zumindest kommt man dann in irgendwelche. Für sich selber schon, weißt du, Sachen, die man schon mal irgendwann gerappt hat, so, weißt du, was die Leute denn vielleicht nicht merken, aber was dann für mich nicht so eindeutig der perfekte Freestyle ist. Und es war richtig schön zu sehen, einfach, dass so, das einfach immer aufgeht. Und dass man, eigentlich ist es auch eine mega Metapher fürs Leben, weil, wenn du echt dir überlegst, so, dass das Uncoolste, kein Mensch würde das eigentlich gerne machen, vor allem nicht jemand, weißt du, der wie ich so lange, 20 Jahre schon irgendwas, äh, fundiert hat und aufgebaut, wo Leute sagen, oh, der, immer wenn er auf die Bühne geht, rappt er krass und so was Und dann gehst du einfach auf die Bühne und weißt aber gar nicht, was du machst den ganzen Abend. Und ich finde es eigentlich eine schöne Metapher fürs Leben. Weil am Ende habe ich dann bei den Momenten, wo ich verkackt habe, gemerkt, so, daraus entstehen fast die besten Momente wieder. Weil wenn ich dann in den nächsten paar Zeilen mich wieder darauf beziehe, was ich gerade verkackt habe, so, dann entstehen oft die humorvollsten Momente. Oder es gibt auch irgendwie so eine zeigt auch so ein bisschen irgendwas Echtes einfach so, wenn er mal kurz nichts einfällt und dann irgendwann zwei, drei Zeilen. Ich laber immer weiter, aber manchmal hat es eigentlich keine Reime mehr oder so. Ich kann aber nicht aufhören zu labern. Und das ist irgendwie, das ist super witzig, was da passiert. Und dann kann man eigentlich das ganze Ding auch so echt aufs Leben übertragen, weil oft sind die Momente, wo man verkackt, dann auch echt die Momente, die am hilfreichsten sind und viel hilfreicher als die Momente, wo einem tausend Leute auf die Schulter klopfen und einem sagen, du hast es geil gemacht, so. weil wir arbeiten alle auf diese Momente immerhin. Und am Ende merke ich echt immer, das sind, nicht die Momente, das sind eigentlich die Momente, wo ich mich am unwohlsten fühle. Wenn ich jetzt hier in Berlin gerade neulich in der Columbia Halle gespielt habe und 20.000 Rapper sind da und der Backstage ist voll mit Leuten, die man alle kennt und die alle, alle kennen alle, weißt du, das sind alles irgendwie berühmte Leute und so. Das ist eigentlich so die, dieses zu viel Lob, denn in dem Moment ist so, ja, ich weiß eh, dass ich es geil gemacht habe, eigentlich brauche ich es jetzt gar nicht mehr, weißt du so. Aber dieses ganze Verkacken zwischendurch und sich nicht gut fühlen und dann daraus wieder lernen und wachsen, das ist eigentlich... Das ist das Freestyle-Element, was das Leben, glaube ich, viel interessanter macht. Du bist jetzt ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so eine Stunde hier. Wir hatten schon in unserem ersten Gesprächsteil, wenn du jetzt die Eindrücke der letzten Stunden in 20 Sekunden Freestyle verpacken würdest. Wie klingt der? Brauchst du einen Beat? Ja, hast du. Wo soll ich den hernehmen? Ja, siehst du, du musst Beatboxen. Das kann ich wieder nicht. Damit kann jemand Beatboxen hier. Kann keiner wie Box sagen. Naja, okay, okay. Also, obwohl ich hier kein Beat habe und da kein Takt war, habe ich 20 Minuten Input hier von Markus Kafka oder waren es vielleicht 60 Minuten, 70 Minuten, 80 Minuten, mein Gehirn fängt an zu bluten. Wieder mal da, trotzdem muss ich den Leuten mit meinem Wissen überfluten. Mr. Deluxe live und direkt hier in der Kitty Bar. Oh nein, Kitty Chang, Chitty Bang. Wieder mal da mit dem Berlin City Slang, obwohl ich aus Hamburg bin. Also was ist los? Sammy Deluxe am Start. Jawohl! Juhu. <lacht> und wie! Spitzenmäßig, vielen Dank. Irre. Irre.